Wie door Regensburg loopt, zal het beamen. Het lijkt wel of je in Italië bent. Maar de lokale keuken herinnert je eraan dat deze stad toch echt in Duitsland ligt. Bij het proeflokaal van deze lokal ervaar je de lekkerste lokale bieren en worst. Mijn naam is Alexander Deutsch. Ik kom uit Regensburg, gebürt ik en ben metzgermeister. Ik ben vlak uh, gelernt metzgermeister. Mijn familie bedrijft uh, een Fleischerei metzgerei. Und wir betreiben auch Gastronomie, eine eigene Brauerei und äh, Catering auch vom Fußballstadion zum Beispiel. Hier äh, im Wurst und Bier haben wir Biere von allen fünf Regensburger Brauereien, die noch produzieren hier in der Stadt. Dann haben wir die Würste, die wir selbst produzieren in unserer eigenen Metzgerei. Dann gibt es verschiedene Senfsorten von unserem äh, local Senfproducer. -produ und wir haben äh, noch die Weine unserer einzigen zwei Winzer hier aus der Stadt und alle diese Produkte kann man hier probieren. Also das Spezielle hier am Ort ist, wie gesagt, das ist kein Restaurant zum Essen oder zum Party machen, sondern es ist ein Tasting Room, also um die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Produkte einfach in kleinen Mengen zu probieren, um zu testen, ob einem das schmeckt oder ob einem das gefällt. Ich habe selbst im Ausland gelebt und äh, habe das zu schätzen gelernt, dass Regensburg eine schöne kleine Stadt ist, groß genug, dass viele Studenten hier sind und internationale Gäste, aber klein genug, dass man jeden kennt. heißt, man geht durch die Straßen und man kennt sich immer noch. Also unabhängig von den äh, Highlights wie St äh, Steinerne Brücke und Dom sollten Sie auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen, um durch die Stadt zu laufen. Die ganzen Gässchen und die ganzen Plätze wie vorher gesagt schon äh, italienischen Flair ist super und macht Spaß. In zehn Minuten kann man alles zu Fuß ablaufen und die vielen kleinen Gassen die kleinen äh, äh, Plätze, wo man draußen sitzen kann, ist eigentlich das Flair der Stadt. Wenn ich äh, Regensburg in einem Satz beschreiben sollte, dann würde ich sagen klein und international. Du, du musst das selbst sehen.